Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon und herzlich willkommen hier auf Zuckerpopel. Mein Name ist Adrian, ich spiele heute Pokémon Let's Go Pikachu und ich mache ganz kurz noch meine Türe zu, damit das nicht so halt. Ich hoffe, das geht alles. Klar, fällt mir jetzt mein Handy um. Ist mir egal. Ich habe ein bisschen einen Kabelsalat vor mir, aber das geht schon. So, äh, ich muss nur ganz kurz gucken, ob das mit dem Spielsound noch geht, wegen der Lautstärke, aber ich hoffe, das geht. Ich höre mal ganz kurz rein. So, meiner Meinung nach ist das gut, das heißt wir können loslegen und damit machen wir auch schon den ersten Schritt und zwar indem ich auf den Poké-Wiki gehe und meinen Pokédex mal aufmache, komplett für die Standorte, denn es gibt nicht alle Pokémon in beiden Spielen, das habe ich gemerkt, zum Beispiel meinen Pinsicher kann ich von Pokémon nicht fangen, das heißt ich muss es auf Pokémon Go holen, ähm, Rettern zum Beispiel auch nicht, aber ich kann die Viecher aus Pokémon Let, ja, das Pokémon Go aus dem Handy kurz rausziehen. Die meisten habe ich da. Äh, teilweise muss ich mir aber kurz Notizen machen, dass ich mir die auf die Seite lege für nächstes Mal. Heute würde ich einfach die machen, die wir hier erledigen können. Äh, dazu brauche ich aber den Wiki teilweise. Beziehungsweise eben, ich muss gucken, welche Arten es überhaupt bei mir gibt. Ich weiß zum Beispiel, ich kann Tauboss machen ohne Probleme. Ich kriege Ibitak hin. Rettern bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht kriege in Pokémon. Let's go Pikachu! Deswegen würde ich mir da kurz gucken Ja Pikachu muss ich das tauschen Das heißt ich brauche noch ein Notizblatt um mir das aufzuschreiben Und das habe ich jetzt nicht hier Ich muss mir kurz eins holen Einen Moment, tut mir leid Jetzt schon So da bin ich schon wieder, endlich Also ich schreibe mir kurz auf Dass ich einen Rettern haben muss Moment ich gucke mal kurz sicherheitshalber Ob ich vielleicht einen Rettern habe Da ist ein bisschen wenig Aber da kriege ich ja auch Taboga und Taubsi her Ja gut dann würde ich sagen gehen wir da mal einfach hin Das ist Route 1 anscheinend im Himmel das heißt, da muss ich ein bisschen rumfliegen, das geht ja ganz gut. Hui. Ah, ich habe noch acht Pokémon hier drin, aber die hole ich dann später. Wie gesagt, mein Pinsir muss dann auch noch hoch. Aber ich sollte jetzt mal holen, als erstes, dass ich dann weiß, was ich überhaupt wirklich offen habe. Da sind alle. Ja, das sind so meine übergetauschten Pokémon. Melmetal sollte... Da ist Melmetal. Wir fahren mit den Kleinen äh, Wie ihr seht übrigens, habe ich noch einen Shiny Blitzer rübergezogen. Ich wollte gucken, ob die shiny Form behalten werden. Ich habe keine Lust, alle Evoli-Entwicklungen so zu machen. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich es schon habe, dann ziehe ich es mir direkt rüber. Und dann hat sich das erledigt für mich. Und das war ziemlich einfach. So, Jawohl, das erste habe ich gefangen. Sehr gut. Gibt ein bisschen EP für alle, aber das brauche ich gar nicht. Ich hätte lieber... Ich sollte eigentlich meinen Taubsi mitnehmen hier rein, aber ist egal. Ich kann ja mal dem mal gucken. Ich habe hier noch einen tag das ich machen muss. Ähm, ah, ich kann hier mein Team nicht ändern. Ah ja, fancy, ich habe voll die Übersicht. Äh, Meltan, mein Kleiner, du kommst jetzt zu mir. Dann ist das nämlich erledigt. Wow, das ist richtig gut. Ähm. Himibäre. Ich habe mir da glaube ich mein drittstärkstes genommen. Das zweitstärkste habe ich zu Melmetal entwickelt und das stärkste habe ich. äh das stärkste habe ich zu Melmetal gemacht und das zweitstärkste habe ich auf dem Go behalten und das Drittstärkste dann hier reingetauscht. Wobei ich jetzt schon wieder so weit bin, dass ich ein zweites Melmetall machen kann. Aber dieses Mal für mein eigenes privates ähm, Go will ich ein gebufftes machen. Das hier ist nicht gebufft worden. Also ich habe es nicht extra geplusst wie Zau, damit es einfach stark wird, weil ich hier drin E eh leveln kann. Äh, aber ich werde es in meinem privaten Dings, mein privat fuck you, mein privates Melmetal wird auf jeden Fall gepusht. Wobei das hier hat ja auch schon irgendwie 2500 WP, nur weil es Melmetal ist zum entwickeln. Also es ist schon von sich aus recht stark gemacht. Von daher, ich denke, das kommt gut. Warum wenn ich es dann wirklich pushe noch? So, ich habe den Ton jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen besser. Unser Teamlevel ist recht gut zum Glück, aber naja. Jo, ich bin zufrieden damit. Es ist nicht zu laut, nicht zu leise man hört sogar noch den Ingame-Sound. Das war mir jetzt relativ wichtig. Als nächstes Shiny Blitzer, das wird ein bisschen größer, ein bisschen stärker sein. Das habe ich durch Shiny Evoli Event mal gemacht. Und ja, das hat 1975 WP. Ich schmeiß mal eine silberne Sananabere. Nee, eine Hemibeere, Entschuldigung. Okay, das wehrt sich nicht ganz so sehr wie das. Ah, fuck you. Geh nicht darüber, ich hasse das. Jawohl, komm wieder zurück. Dankeschön. Ähm, ja, das wird sich ein bisschen weniger werden, hoffentlich. Nein! Ich mag das nicht, darüber zu werfen. Ich finde das so dämlich. Und wie immer wird das Ganze dann auf Zuckerpopel live und auf Popel mit Zucker... Nein. Ähm, auf Zuckerpuppe live Uncut erscheinen und auf Popel mit Zucker... Mein Hauptkanal wird es dann Cut, halt das Best-of-mäßig. Ich werde nach jeder Stunde etwa werde ich einen Cut machen, weil es eben eh Best-of-Ding wird. Das heißt, da werde ich nicht mehr so alles drin haben, sondern eher die Erfolgsversionen. die sind dann kürzere Videos. Und an Cut gibt es eben dann die Streams. Aber das Problem ist, wenn ich nur den Stream laufen lassen würde und das Ganze dann downloaden, dann ist die Qualität ein bisschen schlechter. Und ich habe letztes Mal aber gesehen, dass eine Aufnahme von Trials verkackt hat, irgendwie, mit dem Sound und mit dem Bild. Und das muss ich dann von YouTube halt äh, vom Livestream runterziehen. Und dann geht das eigentlich auch. So, jetzt kommen die Lowbob-Pokémon, zwei Hornly und die Mushas, aber Hauptsache ich habe es mal gemacht. Ne? Ah, was ich auch noch machen werde, wahrscheinlich, neben, also nicht neben dem Züchten, sondern statt dem Züchten vielleicht oder zusammen mit dem, dass ich die Titeltrainer besiegen werde, die, die die Trainermeister-Titel-Scheiße da geben, dass ich gegen die kämpfen werde, gegen alle. Das wird dann allerdings ein Riesenaufwand wahrscheinlich und ich würde da auch ziemlich viel Offline farmen. Also ich würde da halt die Pokémon holen und so und dann würde ich die Offline trainieren, weil es ist ein Riesenaufwand, das nicht zu machen. Hi! Hi! Aber das wäre eigentlich was, was ich machen möchte. So, und jetzt ich endlich zu Melmetal. Halleluja. Ja, ich habe Melmetal, ich habe es gerade äh, noch auf der, auf der Box da. Und ich habe von Meltern rübergezogen und hier ist mein Melmetal. Das war aber stärker im Spiel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein 2-4er war. Nein, nicht mit Superball. Nein, nein, nein. Wir nehmen Hyperbälle und war. Ja, klar, ich kann auch einen Meisterball nehmen. Ja, komm in die Mitte, das gefällt mir besser. Dankeschön. Yes. Sehr gut. Doch immer 1.000 EP dafür bekommen, das ist doch mal nett. Mhm, doch, gibt's es So, und damit müsste die Box eigentlich jetzt leer sein. Äh, wir gehen zurück zum Fun. Ja, halt ja, dankeschön. Perfekt. Und wie stark ist mein Blitzer geworden? Level 25, ja, von mir aus. Meltan ist Level 29 und Melmetal 23. Ah, die haben einen G-Vornamen, weil ich die aus dem Go gezogen habe, okay. So, und jetzt kann ich anfangen. Jetzt brauche ich einen Tauboga. Ich gucke mal, der stärksten Route wahrscheinlich ist am einfachsten, weil ich da am schnellsten das Level habe. So, jetzt habe ich das scheiß Pokewiki zugemacht. Nein, taubos Pokewiki da. So, und jetzt muss ich irgendwie Luftkämpfe triggern können. Da habe ich einen Schatten gesehen. Da ist ein Taupsi. Nehmen wir. Wenn das hoch, ist, äh, hoch genug ist, mit Level 5. Nö. Ja, will ich. Ciao. Da ist Lamus. Ich will aber meinen Tauboga oder Taubsi mit hohem Level. Oder Tauboss am besten natürlich. Oh, Level 15. Ja, von mir aus kommen. Ich zieh dich mit hoch. Ich will meinen Taubos haben und ich will weiterspielen. So. Oh, oh, oh, oh. Ich sehe starkes Pokémon. Müssen Taubos. Taubos. Oh, okay. Ich bin mir nie sicher, welches war es, außer ich spiele selber. So, und jetzt muss ich mir aber Mühe geben. Ich will das haben. Ich schmeiß dem jetzt einmal alles im Kopf. Weil da muss ich nichts mehr farmen für ein Pokedex dafür. Fuck you, hör auf dich zu bewegen, du bist so eine Bitch. So. Das war nicht mal großartig. Mann, bitte hau nicht, hau nicht ab. Bleib hier. Jawohl, okay. Taubos kann ich schon mal abhaken. Taubos erledigt. Top. Wobei, ich werde im Nachhinein eh wahrscheinlich mein Taubsi äh, mehr leveln müssen, wenn ich dann gegen die Taubsi-Trainer kämpfen muss. Boah, das wird ja was. Gut. Das ist erledigt, das nächste wäre dann Ibitak, muss ich kurz gucken, welches Level mein Habitag dann hat. Habe ich mein Habitag auch weggeworfen, natürlich habe ich mein Habitag weggeworfen. Wow, wow, wow, hier gelieb. Äh, beim Tauschen etwas, wie meinst du das mit dem Tauschen anfordern, also man sagt so, ich will ein bestimmtes Pokémon dafür haben oder wie? Es wäre schon cool, wenn es so ein Wonder Trade System gibt, wie in. Ich glaube, XY war das noch. Sonne Mund hat das, glaube ich, nicht mehr so drin gehabt. Aber das ist halt auch wieder zu random und meistens haben wir nur Scheiße gekriegt oder gecheatete Pokémon. Aber ja, etwas anfordern wäre halt schon. Man könnte halt viel spezifischer eben für den Pokédex und die editionsspezifischen Farmen. Fuck you, ernsthaft. Ich schmeiß meine letzte normale Hemibär. Ich gebe für die nichts Goldenes aus. Aber ich würde den. Das war viel zu <lacht> Nein. <lacht> so, Ibitag auch erledigt. Ist ja einfacher, als ich gedacht habe. So Rettern und Arbor kann ich noch nicht machen. Ein Raichu, dafür brauche ich einfach ein Pikachu oder kann ich Raichu wieder wild fangen? Das wäre natürlich. Ich gucke immer auf den einfachen Weg. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass man alle Pokémon irgendwie wild fangen kann, einfach je seltener, ihr höher die Entwicklung und je seltener werden sie halt und so. Äh, Raichu Fundort, äh Raichu Entwicklung, Alola Raichu Safronia, City, nur gegen einen Raichu tauschen. So, und jetzt habe ich, glaube ich, das blöde Duft-Item irgendwo rumliegen. Lock Parfüm, Top Lock -Perfüm. Achso, das hält einfach länger. Ja gut, ich schmeiße mein Lockparfüm rein. Mal gucken, ob Pikachu deswegen mehr auftaucht. Ich ziehe keine Stinkewolke nach, das ist schon mal was. Wenn man Kokuna zwei Ohren aufklebt, dann kann es... ...auch ein Pikachu sein. okay. Wenn das Mellwetter ein hartes Wesen wird, wird es auf jeden Fall ein Shiny-Organibron Ach Achso! Ja, also ich bin eigentlich nur interessiert an äh, editionsspezifischen, wegen Pokédex halt, aber von mir aus kannst du das, wenn ich ein hartes hätte. <lacht> ich glaube im Go habe ich, sie habe gar keine Wesen drin. Ich gucke sicherheitshalber kurz nochmal, nicht, dass ich da was Falsches sage, aber soweit ich weiß, haben sie da keine Wesen drin. Genau, nur dass die Attacken schlechter sind im Trainerkampf meistens, das steht da drin. So, dann muss ich jetzt nur noch einen Donnerstein haben. Ich hoffe, ich habe jetzt mal was dabei. Das müsste in der Stärkungstasche sein. Kein Donnerstein. Gut. Wo kriege ich Donnersteine her? Ich hoffe, der große Shop hat Donnersteine. Ja. Mach du Rütiger nach, du. Bekiftes Video. So, wo ist der Shop? Hier. man hat sicher Donnerstein. das ist Flamara. Also haben wir jetzt alle drei gesehen. Bitte sag mir, du hast, du hast Stein. Jawohl. Oh, zum Glück, jetzt muss ich nicht mehr googeln. Jo, ich nehme mal einen Donnerstein. Dankeschön. Und tschüss. Beutel. Und jetzt kann ich das machen. Achso, ja, das ist das Fall. Oh, zum Glück schreibt sich das dagegen. Das wollte ich nicht entwickeln. Das ist mein Buff Pikachu, das muss ich behalten, natürlich als Pikachu, nicht als Raichu. Aber ich muss kurz dann mein Random Pikachu ins Team nehmen. Für, keine Ahnung, für mein Pikachu. Dann denke ich vielleicht daran, das zu wechseln, wenn es nötig wäre. Und Stärkungstasche, Donnerstein und los. Und somit hat sich das mit dem Raichu auch erledigt. Das nächste wären Sandamo. Und Sandan muss ich kurz gucken, weil ich habe beide. Also ich habe Alola und Normal Sandan, dass ich die beiden dann entwickeln kann. Müsste beide nicht eigentlich vom selben passieren? Nope. Okay. Alola ist über Eisstein und Sandan ist Level 22. Ja, von mir aus Lando Donnerschlag. Du wirst eh nie mehr gebraucht, eigentlich. Ich glaube, ich räume dann, wenn ich hier fertig bin mit dem Pokédex, mal meine komplette Bank leer, außer halt die fossil Pokémon und mein Team. Und dann fange ich nochmal von vorne an, wegen diesem einzelnen... ...dass ich eins gegen eins machen muss, halt gegen die Typen... Du brauchst einen Eisstein, das heißt, ich nehme dich zuerst ins Team. Ich habe Alola Sandama gar nicht aufgeschrieben, und Alola Vulnona habe ich auch noch nicht. Das weiß ich. Boah, das ist eine schwere Frage mit dem Lieblings-Pokémon. Ähm ich finde Tediosa mega cool, beziehungsweise ich habe immer Osering gespielt, dann, wenn ich konnte. Ob das jetzt wirklich das Lieblings-Pokémon ist, ist dann die andere Frage. Aber ich finde Ursaring eigentlich ganz cool. Aber ist eine schwere Frage, so zu beantworten. Ich habe in dem Sinn nicht wirklich ein Lieblings-Pokémon spezifisch. So, das gemacht... Was wäre denn dein Lieblings-Pokémon, wenn du so entscheiden könntest? Ich finde einfach, unterdessen gibt es zu viel Auswahl, dass man sagen kann, das ist jetzt spezifisch mein Lieblings-Pokémon und nichts anderes. Dafür gibt es einfach zu viel Auswahl unterdessen, finde ich. Ich gucke mal kurz oben. Das wird es, glaube ich, sein. Nein. Doch, das ist sie. Ja, und jetzt? Jetzt will die doch irgendwas von mir haben. Muss ich jetzt ein Pipi ins Team nehmen? Äh, welche Bonds kriegt, bekommt man denn in der Woche? Wie viele Bonds? Äh, Gute Frage. Hab ich überhaupt ein Pipi dabei? Oh fuck, wenn ich mein Pipi nicht dabei habe. Doch, ich habe ein Pipi. Hier, guck mal. Ich nehme das jetzt mal ins Team. Und vielleicht muss ich es noch auspacken. Ich packe das sicher jetzt aber auch noch aus, damit es direkt nebenan läuft. So. Ja, hier, guck mal. Mein Pipi. Ja, Delegator, das weiß ich. So. Und jetzt. Da ist jeden Tag ein Mondstein versteckt. Siehst du? Ah, sogar am gleichen Tag schon. Perfekt. Mehr brauche ich doch gar nicht. Was heißt das? Wir kriegen unser Nidoqueen, wenn ich einen Ich hoffe, ich habe noch einen Nidorina. Bitte sag, ich habe noch einen Nidorina. Nicht, Pipi, noch nicht. Pixi kommt erst noch. Ach, scheiße. Ja, ich brauche mehr als einen Mondstein. Gut, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ich schreibe mir kurz auf, was ich noch nicht bekommen kann aktuell. Ja, dann kann ich auch Pixie machen eigentlich. Dann ist Pixie halt erledigt und Nido Queen kann ich erst nächstes, Tag, nächstes Mal machen. Das heißt, ich starte mal kurz eine neue Liste. So. Das heißt, ich muss mir noch ein Sandama und Nido Queen machen. Wow, kann ich schreiben. Egal, ich hoffe, ich kann das noch lesen. Damit habe ich Pixie erledigt. Rettern muss ich aus Let's Go halt, äh, aus Go rüberziehen, sobald ich eins finde. Rettern ist eigentlich in den letzten Tagen immer rumgelaufen und ich habe es nie bekommen. Nee, ist mir egal, was du kriegst das, Hau ab. Äh, und ich habe es einfach verkauft jetzt. jetzt, wo ich einen Rettern brauche.